Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Hinter den Kulissen der Salzburger aus dem wunderschönen Pongau, genauer gesagt aus St. Johann im Pongau. Und heute dreht sich bei uns alles um Tourismus und Internet. Und was diese beiden Dinge gemeinsam haben, das schauen wir uns jetzt etwas genauer an. Markus macht sich als erstes auf den Weg zu Geschäftsstellenleiter Günther Ecker. Herzlichen Dank, dass du uns begrüßt hier in St. Johannem Pongo in der Geschäftsstelle der Salzburg AG und der Salzburg Netz GmbH. Ich habe schon erwähnt, Internet und Tourismus ähm, gehören ein bisschen zusammen. Warum eigentlich? Wir sind darin ein Tourismusgebiet, also mit Schwerpunkt Tourismus, Hotellerie und, und speziell in diesem Segment ist natürlich Internet äh, ein Riesenthema. Du kannst dich erinnern, Markus, wenn, wenn heute ein Check wird ein Hotel, in Hotels, dann ist eine der ersten Fragen immer, ob Internet und wo ist WLAN-Passwort. <lacht> <lacht> das sind die ersten Fragen und diese Betriebe, da braucht man gescheite Bandbreiten. Das sind Hotels mit Betten über 400 Betten teilweise und da wird gleichzeitig gesurft, gestreamt, Fotos hochgeladen und verschickt. Und und sozusagen da ist ein Riesenbedarf sozusagen für die Hotellerie, dass das Internet auch funktioniert. Ähnlich wird sie wahrscheinlich auch bei den Bergbahnen sein, schätzen wir Bergbahnen, das dasselbe Thema, also die Leute gehen Skifahren, äh, ein schönes Wetter, die Leute machen Fotos, machen Filme und das möchten sie natürlich mit Freunden teilen, und dann fahren sie zu einer Skihütte und da wird das Ganze dann an die Freunde verschickt, an die Familie verschickt äh, und für, solches, für solche Zwecke man natürlich ein leistungsfähiges Internet und das sind wir Gott sei Dank in der glücklichen Situation und Lage, dass wir als Salzburg AG äh, das auch liefern können. Es dreht sich aber nicht nur alles ums Internet hier in St. Johann im Pongau, sondern auch um Fernwärme, auch ein Produkt der Salzburg AG und der Salzburg Netz GmbH. Ja, wir betreiben als Salzburger AG auch in Radstadt und Altenmarkt äh, Fernwärme, Heizwerke. Das in Altenmarkt ist ein Tochterunternehmen, das wir äh, gemeinsam mit örtlichen Beteiligten Sozusagen gemeinsam betreiben und Altenmarkt ist sozusagen auch die Besonderheit. Das ist nur, nicht nur ein Heizwerk, wo man Wärme erzeugt, mhm. sondern da wird auch Strom aus Biomasse erzeugt. Dann bin ich richtig gespannt, wie ich jetzt am Vertrag kriege. Fernwärme und Internet wahrscheinlich aus dem Infopoint, oder? Dann schauen wir uns den ja. Infopoint an. Ist einmalig in der Geschäftsstelle St. Johann. Als erste Geschäftsstelle haben wir das eingeführt. Wird vorher noch nachgezogen in Golding und in Bruckdorben. Ich würde sagen, das schauen wir uns an. Wunderbar. Genau, Der Infopoint ist direkt vor der Geschäftsstelle. Er wurde letztes Jahr eröffnet und bietet Kunden eine perfekte Anlaufstelle. Du Petra, sag mal, was macht sie jetzt da im in Infopoint St. Johann ganz genau? Also wir servicieren unsere Kunden, wenn sie irgendwelche Rechnungsauskünfte haben. Oder wenn sie jetzt umziehen, dann machen wir die Aus- und Einzüge, Teilbetragsänderungen. Genau. Und wenn es eine Störung kommt, beim KTV und Internet, dann leiten wir an die Techniker weiter und die kümmern sich ums Problem. Also ihr seid so richtig cool drauf und, ja. und, und die Schnellen vor allem, ja? Ja, natürlich. <lacht> <lacht> Du sag mal, also alles, was sich um Internet dreht, das passiert da herinnen mhm. uh, und alles, was sich um den Kunden dreht natürlich auch und man kann natürlich auch wunderbare Goodies kaufen, zum Beispiel uh, so Sticker, Bundles, Schlüsselanhänger oder einen Knips bei dem Wetter. Ja genau, den braucht man. <lacht> bei dem Wetter auf jeden Fall. Bei dem Fall. Wetter auf alle Fälle. Es dreht sich aber auch sehr viel um Internet, welche Produkte habt ihr da? Genau, da haben wir also unser normales cable -Link für die Privatkunden oder die, immer ein bisschen schneller haben wollen, da gibt es dann auch das Fiber to the Home. Und weil du gerade Fiber to the Home gesagt hast, wir schauen jetzt eine Baustelle an, wo gerade dieses Produkt Fiverr-to-the-home installiert wird. Mit einem Knirps vom Infopoint bewaffnet, macht sich Markus auf den Weg zur Baustelle in den Marshallweg, unweit vom St. Johanna Dom. Dort findet er viele Kabel und Manfred Oberhofer. Der ist Heinrich. grüß dich. Du, wo sind wir jetzt ganz genau? Ja, Markus, grüß dich. Wir sind da in St. Johann im Ortsteil Marsha vor dem zentralen ftdh standort Und was heißt das FTDH ganz genau? FTDH ist die neueste Technik, die die Salzburger AG betreibt. Das ist Fiber to the Home, heißt okay. das. Und da ist wirklich das, die Glasfaser im, in der Wohnung des Kunden. Bis ins Schlafzimmer, rein, oder? Bis ins Schlafzimmer. Volle Bauer, volle Bahnbreite, alles was das Herz begehrt. Das heißt, wenn ich jetzt einmal da anziehen würde, dann hat der kein Internet mehr daheim. Ist richtig, ja? Probieren wir es einmal. Äh, lieber nicht. Lieber nicht. Wir wollen ja stabile besorgungen haben. Also, das, was wir jetzt da sehen, betrifft jetzt nicht nur diese Wohnanlage, sondern ist ein Knoten für den zentralen Raum hier, oder? Ja, hier auf diesem Knoten im Marschall sind bereits 80 Kunden aufgeschalten okay. und wir sind heute dabei, weitere 30 Kunden äh, aufzuschalten. Also noch Potenzial da quasi? Da ist Potenzial da, ja, also okay. da kann man beliebig viel aufschalten. Also richtig cool, aber kann ich das bei Beicht, darum werden wir jetzt ein bisschen aufheizen gehen, glaube ich, im Heizwerk. Ja, das ist auf Danke dir. Den Für das nächste Ziel muss Markus ins Auto. Es geht von St. Johann nach Altenmarkt. Dort versorgt ein Heizkraftwerk die Region. Das will Markus ganz genau sehen. Jetzt wird es hoffentlich gleich wärmer. Das wird es auf jeden Fall, denn das Team rund um Geschäftsführer Günter Seifter hat immer gut eingeheizt. Günther nimmt Markus gleich mit und zeigt ihm das Heizkraftwerk. Heizwerk oder Heizkraftwerk, wo ist da der Unterschied? Der Unterschied ist, dass an diesem Standort ein Heizkraftwerk installiert ist und das bedeutet nichts anderes als dass neben Wärme auch Ökostrom produziert wird. Wie viele Haushalte versorgt sie jetzt in Altenmarkt? In Altenmarkt haben wir ca. 275 Kundenanlagen, die mit Fernwärme versorgt werden, mit einem Netz, das von da aus gespeist wird. Und, äh, neben, dabei gibt es auch noch zwei Großkunden, das ist die Firma Atomic mhm. und die therm äh, Die brauchen wir natürlich dringend als, als Ergänzung und eben Ökostrom. Da gibt es ein Kraftwerk, das ist angeschlossen hinten bei uns am Standort und das passt gut dazu. Warum kommt jetzt hinten raus Ökoenergie? Warum ist es so bei euch? Ja, das ist so, weil da umweltfreundliche Wärme aus ähm, Biomasse erzeugt wird. Das heißt unbehandelte Biomasse, das sind Hackschnitzel, Rindenanteile, die einfach aus dem Wald kommen, werden dort zerkleinert und diese gespeicherte Sonnenenergie die im Baum drinnen ist und CO2 ursprünglich aufgenommen haben, werden da wieder verbrannt. Und somit ist die CO2-Bilanz null und äh, es kommt nur Öko hinten raus. Also Daumen hoch, oder? Daumen hoch. <lacht> Wunderbar. Schauen wir weiter. Bei der nächsten Station wird es besonders heiß. Denn jetzt geht's rein in den Ofen. Allerdings nur für Reinigungsarbeiten. Wie viel Grad hat's da drinnen? Ja, da hat's schon die 1000 Grad, also ja. ziemlich warm. Also Pizza-Backofen ist ein... Das ist nichts dagegen, oder? Das ist nichts dagegen, das <lacht> ging halt in 10 Sekunden. Die schnellste Pizza Salzburg, ja? Ja, Express sozusagen. Da bekommt Markus gleich Hunger. Aber davor geht's noch ab ins Hackschnitzellager. Und da braucht man schon ordentlich großes Gerät. Servus, Hi. Hallo. Grüß dich. Servus. Ein Hackschnitzelgebirge da bei dir, von welcher Qualität sprechen wir da? Das ist ein G30, das heißt äh, mit der Größe von kleiner als äh, 30 mm. Okay. und die Besonderheit von dem Hackgurt, das ist äh, getrocknet, ist zwischen 20 und 30 Prozent Wasser geholt. Ist aber jetzt nicht für das Heizkraftwerk direkt gedacht, sondern eher für den Direktvertrieb, oder? Das ist ein Hackgut für Verkauf an Hausanlagen, also sprich Hotels, Gastronomiebetriebe, Jugendheime, wo sie eine zu Hause haben. Und für das haben wir das äh, jahresdurchgängig zur Verfügung. Das heißt, einfach herkommen, einpacken und wieder fahren? Genau. Wir haben auch die Möglichkeit, dass man bkw PKW-Anhänger zum Abkippen oder zum Abschieben bei, äh, sich bei uns ausleihen kann. Auch für einen Traktor äh, einen Abschiebeanhänger bei uns ausleihen kann, um das nach Hause zu transportieren. Dann wünsche ich gute Geschäfte, würde ich mal sagen. Danke. Danke dir. Servus. Servus. Wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann wird es uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert oder weitere spannende Geschichten der Salzburger anschaut.